Eine Minute Social Media mit Frag den Roger auf Instagram, Facebook und anderen Social Media-Kanälen. Einige von euch fragen mich immer wieder, wie poste ich am besten auf verschiedenen Netzwerken. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert mit Instagram und Facebook. Und zwar geht ihr dazu ins Creator Studio, business.facebook.com/creatorstudio. Dort könnt ihr es ganz einfach eröffnen. Gibt es schon äh, na, seit einem halben Jahr, drei Viertel und wird immer weiterentwickelt. Wichtig ist auch, dass sehr viele Funktionen immer wieder ins Creator Studio gehen. Hier gibt es dann auch die Möglichkeit, noch Instagram hinzuzufügen. Und der Vorteil ist halt einfach, dass man jetzt auch entsprechend Beiträge veröffentlichen kann, ohne dass man mit dem Login von Instagram arbeiten muss, weil die Berechtigungen über den Business Manager laufen.